Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr im Hintergrund schon seht, wir spielen heute die Battlefield 2042 Beta. Ähm, ja, die habe ich relativ früh aufgenommen am letzten Tag der Beta. Ähm, das lag daran, dass ich den Tag davor eigentlich schon aufgenommen habe. Dabei ist allerdings alles abgestürzt, also mit alles meine ich wirklich alles. Auf jeden Fall war die Aufnahme dadurch weg, äh, dann musste ich nochmal aufnehmen. Ähm, ich habe relativ früh angefangen, ich glaube um... 8 Uhr, ähm, hab eine halbe Stunde aufgenommen. Nach einer halben Stunde ist es wieder gecrashed. Die Aufnahme ist allerdings nicht verloren gegangen. Allerdings war irgendeine Einstellung, hat sich mittendrin geändert, ohne dass ich was geändert habe. Sprich, die erste halbe Stunde, die ich gespielt habe, sah ungefähr so aus. Wie habe ich ihn ge Wie habe ich... Hau! Ja, wie ihr seht, das Gameplay ist ein bisschen rangezoomt. Nach einigen Problemen... Habe ich dann aber letztendlich angefangen und das, was daraus entstanden ist, seht ihr jetzt. Viel Spaß. So, wir sind drin in der Runde. Das ist übrigens der neue äh, Join Screen bzw. Loading, Loading Screen. I don't know. Habe ich euch eigentlich eben schon gezeigt, aber naja, was soll man denn machen? Ich denke mal, die Runde dauert genauso lange, wie ich noch Zeit habe und zwar eine halbe Stunde. Sehr nice. Und ich habe extra früher angefangen. Was heißt früher? Eigentlich ist, war es schon ein... Es war eigentlich schon zu spät. So, mal gucken, was wir in der halben Stunde jetzt rausholen können. Wieso fährt ein Panzer durch mich durch? Und mir fällt gerade auf, wir sind Russen. Das heißt, ich muss gleich meine Waffe switchen. Ich kann ja hier nicht mit einem amerikanischen m 3 rumlaufen. Ich werde meinen Operator switchen von Boris zu McKay. Der hat diesen Grapplinghook. Und natürlich werde ich meine Waffe, da wir auf der russischen Seite sind, zu einer AK switchen. So muss das. Einmal Visier drauf machen, Griff dran machen. ist da war irgendwie eine Granate oder so. Ich werde dich resen. Ich wollte dich resen, Junge. Was... Mann, die sind einfach hinter mir, Junge. Was soll ich machen? Wo fliege ich überhaupt hin? Wenn du T gedrückt hältst, kriegst du dieses Auswahlmenü. Und kannst dann quasi hier äh, einen Griff dran machen oder einen Laser. Nee, das ist nicht mein Laser, das ist äh, ein Licht. Äh, andere Muni wählen und auch äh, Visiere drauf machen. Wieso ich äh, so morgens aufnehme. Die Beta ist um 9 Uhr zu Ende. Wir haben gerade Uhr 37. Ähm, ja, der Grund dafür ist, äh, ich habe eigentlich gestern schon aufgenommen, dann ist aber gefühlt alles gecrashed, weil ich rausgetappt bin aus dem Game und wieder rein haben wollte. Dadurch ist alles gecrashed und äh, die Aufnahme ist dadurch auch verloren gegangen. Deswegen äh, nehme ich jetzt nochmal um halb neun morgens auf. Das ist ähm, natürlich sehr gut, vor allem, wenn man äh, letzten Abend erst um 2 Uhr hängen gegangen ist. Ein Kill, übel abgestaubt. Mann, er hat geflared. Hä? Ist hier gerade jemand ist doch gerade ein Heli genannt. Oh Gott. There. Junge, was machst du hier? Ähm, stopp. Äh, Granat war. Oh Gott. Wieso ist auf einmal ein Panzer? Äh, ich gehe mal hier oben auf den Tower drauf. Da hast du eine gute Übersicht. Ha! Ah, ich... Fall. Lockern aus der Luft. Komm, bitte. Triff ihn. Der stützt eh schon ab. Ja! Double Kill. <lacht> ja. Ja! Das ist das erste Mal, dass ich einen normalen Panzer fahre. Ich habe den äh, Flugabwehrpanzer schon gefahren. Aber es ist ganz nice. Ich fahre mal rüber zu F. Oh Gott, fahr. Fahr, fahr, fahr. Da ist gerade irgendwas eingeschlagen. Der Sound von diesem MG da oben ist ein bisschen komisch. Hey, wie hört sich das an? Lol. Ah, das sind Granaten! Hä? Wie OP ist denn das dann? Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Eins. Äh, ich werde jetzt einmal hier rüberfahren. Ist das ein Mate? Das ist ein Mate, lol. Never mind. Der war schon, äh, ja. Wieso sind da unten so viele Leute. Junge, eine Granate da unten rein würde so reichen. Er hat mich mit dem... What? Er hat mich gerollt... Äh, ge er hat mich gerollt, mit dem... mit dem Flugzeug. LOL. Oh, die Rakete startet. Jetzt sieht er es mal aus einer anderen Perspektive. Ich weiß gar nicht, ob das eben im crash äh, Video war oder in dem Video. Nee, es war irgendwie ein Crash-Video. Ja, die Rakete kann auch starten. Ich baue jetzt mal hier. Um das andere... Oh Gott, da hinten kommt ein Rake äh, Raketenwerfer. Genau, ein Panzer. Man kann übrigens auch mit B jetzt so Sachen hier reinrufen. Oh, ich kann... Ich kann letztlich den Panzer rufen. Und das werde ich jetzt tun. Nein! Ja, wir haben gewonnen. Die Russen waren siegreich. Und es ist genau 9 Uhr. Ich habe genau eine Runde geschafft, aufzunehmen, Leute. Wenn ich jetzt noch in einen reinkomme, ich werde es nutzen. Wir unterbrechen die Sendung für eine weitere Folge von Out of Context mit Ace of Gaming. Bitte Frage, wieso ist mein Greenscreen so kacke? Das juckt mich jetzt aber auch nicht, weil in der Map ist eh alles grün. Ähm Help me stand! Help me stand. Ähm, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr bisher von Battlefield haltet und ob ich... Äh, noch mehr darüber machen soll, zur Release kommen noch zwei weitere Modi, einmal Hazard Zone, dazu gibt es glaube ich noch nicht ganz so viel zu sagen und einmal Battlefield Portal, äh, wo äh, alte Battlefields äh, überarbeitet wurden quasi, also auf das jetzige angepasst wurden und man dann seine eigenen Spielmodi und so erstellen kann. Ich glaube mit drin ist Battlefield Bad Company 2, Battlefield 1942 und Battlefield 3. Ich verlinke euch mal den Trailer unten. Ich glaube, ich habe es öfters gesehen, dass die Rakete startet, als dass sie kaputt geht. Ich nehme jetzt einfach mal den Little Bird, damit ihr seht, wie, wie dumm das aussieht, wenn ich fliege. Und wir haben verloren. Ich bin wieder nachgejoint, diesmal ins gewinnende Team, aber ich will eigentlich nicht, dass wir gewinnen. Weil es kommt gerade ein Tornado und den möchte ich euch noch zeigen. Ähm, da wollte ich nicht rein deployen. Ich bin in irgendeinem äh, Heli drinne. Schützen wir ab. Oh, Leute. Ich dachte, wir spitzen ab, weil unsere Nase irgendwie so komisch nach unten geneigt war. Aber das tun wir nicht. Das war die Runde schon. <lacht> das werden keine Ru neuen Runden mehr Ich kann nur noch nachjoinen. Auf geht's in die nächste Runde, würde ich sagen. Und ich bin nicht nachgejoint. Das ist eine frische Runde. Ah, ich kann, kann eine Sniper auswählen jetzt, theoretisch. Äh, ja, Leute. Ne? Hitmarker nur. Nice. Haha. Nice. Snipe macht mir actually mega Spaß in dem Game. Theoretisch kannst du sogar einen Panzer hier oben spawnen lassen. Das, was ich euch eben gezeigt habe mit B. Hier ist ein Auto oben. <lacht> jemand, hat hier, jemand hat hier einen Scout-Car gespawnt. LOL. Der Kamikaze-Pilot mein Licht ist ausgegangen wieso gehst du aus, Bro? Auf geht's in den little world, ihr seht jetzt wahrscheinlich mein Greenscreen absolut scheiß hinter mir Oh zieh, zieh, zieh, zieh, zieh, zieh, zieh, zieh, zieh, nein das wollte ich nicht ich habe aus Versehen S gedrückt und mit S geht man runter und ich wollte eigentlich nur mehr Gas geben, ich weiß nicht wie, also, hä? ja komm, lock doch wie spät hat er die, äh, das muss ich einmal kurz Vektor Vector ist nice, jetzt zwar eine hohe Rate of Fire, ist aber äh, macht viel Schaden. Ich baue mal in den Heli hier rein. Junge, was macht der? Ich lebe! Oh, hallo! Äh. Danke, Bro. Irgendjemand hat den gerade in die Luft gejagt. Ich muss sagen, die Grafik ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles getweakt habe. Aber ich glaube, äh, hätte ich eine höhere Auflösung, ich habe ja jetzt irgendwie, ich habe nur 1080p, also voll HD. Ähm, hätte ich eine höhere Auflösung, wird das noch besser aussehen. Irgendwie sind die, also die Geschütze, sind die Nebengeschütze sind keine MG mehr, sondern jetzt Granatenwerfer. Versuchen wir mal, mein Licht anzumachen. Ich lebe. Junge, wie überlebe ich das immer? Bro, flieg, zieh hoch. Wo willst du hin? Mein Licht ist wieder ausgegangen. Was machst du? Jetzt bin ich ausgestiegen. Bitte komm wieder, bitte komm wieder, bitte komm wieder. Komm, runter, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Danke, danke, nein. Nein, ich fliege. Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Hallo? Nein, nein, nein, da lockt nichts, da lockt nichts, da lockt nichts. Nein, ne, ey. nein. ey. Dann runter, runter, runter, runter. X, X, nicht C. X. Ja, ich weiß, es geht mir nicht gut, aber ich springe jetzt auch raus, ne? Spring. Exit. Einfach mal eine gute alte Granate da reinwerfen. Ich hab jemanden gehittet. Ich hab zwei Leute gehittet. Ja, ich hab ein Jet. Basically ist die Jet-Kontrolle genauso schlimm, die äh, vom Heli, aber ich finde Jet ein bisschen besser. Ist irgendwo ein Heli. Da oben ist ein Transporter. Lol bin ich ausgewichen. Victory is ours. Die russischen Kräfte haben wieder gewonnen. Ich weiß noch nicht, was ich von dem System hier halten soll, dass man alle äh, Attachments schon hat. Und da ist mein Licht wieder aus. Ey, jetzt mach bitte das Licht wieder an, Junge. Es lädt ja sogar, ich hab's ja zum Laden gerade angeschlossen. Bro. Oh Gott. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Lauf. Headshot. Gut, dass ich den Kill gerade gekriegt habe. ansonsten hätte mich der Panzer, glaube ich, geholt. Lol, der Jet. nur fucking ziel team 6 muss sagen panzer und fahrzeuge generell in battlefield haben mir immer spaß gemacht jetzt luftfahrzeuge in dem game jetzt mit maus und tastatur nicht so wirklich aber auf äh, ps4 habe ich ja battlefield 5 und 1 gespielt und da haben flugzeuge immer mega bock gemacht die rakete. die rakete ist explodiert das ist glaube ich das erste mal dass ich die LOL Hä, hey, was, was war das für ein Mist Das ist das erste mal, dass ich die Explodieren sehen. Ey, immer wenn ich anfange zu schießen, ist die Runde vorbei <lacht> Aber ich muss sagen, mein insgesamter Eindruck vom Spiel ist ziemlich gut, es macht Spaß Aber ein paar Sachen müssen halt noch gefixt werden Achso, so, so sieht es dann aus, wenn ich hier gar kein Licht mehr habe, oder was? Wasch.